Denkblasen Folge 8, heute zum Thema Spiritualität und Ökologie und äh, bei mir sind äh, diesmal nicht nur Katharina, sondern auch Jürgen, ihr Lebensgefährte und wir sind heute auch nicht ähm, in meinem Studio und direkt zusammengeschaltet per Skype, ähm, sondern wirklich vor Ort äh, im Lebensgarten oder am Rande des Lebensgarten bei Katharina und Jürgen direkt zu Hause. Hallo Katharina, hallo Jürgen. Hallo Branko. Hallo Branko. Ähm, ja, wo sind wir denn hier genau? Was für ein Ort ist das, an dem wir sind? Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, Jürgen, damit sich die Hörer das vorstellen können. Erstmal sind wir hier im Außenbereich. Wir sind nicht ähm, in einer Wohnsiedlung, sondern 800 Meter entfernt von der nächsten Wohnsiedlung. Das ist der Lebensgarten wo wir zum Teil auch arbeiten. Ähm, wir haben hier ein Haus gebaut auf einem Gelände, das das älteste Permakulturgelände in Deutschland ist und mhm. von Declan Kennedy und Margaret Kennedy gegründet worden ist 1986, soweit ich mich mhm. richtig erinnere. Die haben damals die Permakultur nach Deutschland geholt zusammen mit Bill mollison und haben dieses Gelände hier, wo wir jetzt hier sitzen, als erstes projektiert. Was für eine Fläche ist das? Wie groß muss man sich das vorstellen? Ursprünglich waren das zweieinhalb Hektar. Das meiste davon damals ein Maisacker. Und wir haben es jetzt aber vergrößert. Es gehören jetzt noch fünf Hektar Wald dazu, sodass wir jetzt siebeneinhalb Hektar insgesamt haben. Und äh, so von der Struktur her, was, was ist hier auf dem Gelände? Inzwischen ist hier das, was man in der Permakultur einen Waldgarten nennt. Das heißt, wir haben hier zwei Hektar, wo Flächen sind, offene Flächen, die aber auch mit Obstbaumbestand inzwischen bewachsen sind, mit zwei Teichen, mit Hecken, mit zwei Gemüsegärten. Also eine sehr lebendige Mischung, mhm. keine Agrarlandwirtschaft, wie man die sich normalerweise vorstellt. Mhm. Und wir sitzen hier in, in dem Haus, in dem ihr wohnt. Vielleicht Katharina, kannst du mal das Haus noch mal ein bisschen beschreiben? Ich würde gerne noch einen Satz ergänzen, den Jürgen gesagt hat, weil das ganze Gelände ist nicht unser Privatgelände. Ah ja. Und ähm, es gehört dem Verein Shokasanga, einer zen-buddhistischen Gemeinschaft, die hier ihren Übungsort oder Treffpunkt-Seminarort im Lebensgarten hat und dieser Verein hat seinerzeit 1999 von dem Ehepaar Kennedy das Gelände gekauft, mhm. nämlich mit der Idee, über das auch heute unser Podcast geht, Spiritualität, die Praxis des Zen-Buddhismus mit Ökologie zu verbinden, weil sie nah verwandt sind, was wir später natürlich noch weiter ausführen würden. Und da wir im Laufe der vielen Jahre, also von 99 an, das Gelände betreut haben, zunächst eine kleinere Gruppe, schließlich sind Jürgen und ich übrig geblieben, die anderen sind weggezogen, haben wir im Laufe der Jahre feststellen müssen, dass doch hier einiges an unglücklichen Dingen auf dem Gelände passierte, bis hin zu regelrechtem Vandalismus. und die Von, von außen, von Leuten, von die hier Fremden, so vorbeiläufen. Von Fremden, wo wir nicht wissen, woher sie kamen und wer sie sind. so dass sich gezeigt hat, dass dieses Maß an Betreuung, was wir vom Lebensgarten aus hier für das Gelände leisten konnten, eigentlich überhaupt nicht ausgereicht hat. Und da wir beide dann irgendwann im Laufe 2006, 2007 uns auch wohnlich anders orientieren wollten, haben wir dann in Abstimmung mit dem Verein gesagt, wir bauen hier ein Haus, das dann beide Zwecke erfüllen kann. Und dieses Haus haben wir auch aus der Idee des ökologischen Bauens, des nachhaltigen Bauens gebaut. das mhm. ist also ein Strohballenhaus, mhm. ein ähm, Holzfachwerk, das mit Stroh ausgefacht ist und die Wände mit äh, Lehm ähm, verputzt sind. Erstmal in aller Kürze. Jetzt haben wir ja schon zwei Fachbegriffe oder zwei, zwei Themen, um die es dann kreisen wird, nämlich Zen und Permakultur. Über Zen haben wir ja schon vor zwei Folgen gesprochen. Da hast du, Katharina, ja schon einiges zu erzählt. Vielleicht nochmal in aller Kürze, was ist Zen? Was das heute mal der Jürgen sagt. Das darf heute mal der Jürgen erzählen. Zen ist einmal eine ganz neutrale Technik der Meditation, der Kontemplation und dann ist es aber auch da, wo es kulturell gewachsen ist, etwas, was wir hier eher als Religion bezeichnen würden. Mhm. Es regelt die rituellen Abläufe, der Zen-Buddhismus in Südasien, in Südostasien, wird dort ähm, als Religion betrachtet. Mhm. Wenn wir hier jetzt ähm, Zen üben und Zen anbieten, dann äh, gehen wir davon aus, dass man bestimmte Techniken, bestimmte Methoden aus dieser Tradition auch übernehmen und üben kann, ohne äh, sich vorher im Glaubensbekenntnis ändern zu müssen. Mhm. Das heißt, man kann die Fertigkeiten nutzen, ohne in diesen Kulturkreis sich hineinzubegeben, ohne sich in Anführungsstrichen, taufen zu lassen zu müssen und mhm. so weiter. Also ich muss nicht äh, grundsätzlich von vornherein Buddhist sein, um Zen zu üben, ähm, ist aber naheliegend. Man muss es nicht sein. Es gibt einige Leute, äh, das ist auch bei uns in der Gemeinschaft üblich, die, wenn sie länger üben und merken, das ist ihr Weg äh, in diesem auf diesem äh, Weg weiterzugehen, das ist ihr Lebensweg sozusagen, die dann eine, äh, wir nennen es Selbstverpflichtung, eingehen. Mhm. Eine Laienordination, wie auch gesagt wird. Das heißt, man ähm, geht in, eine, in ein Ritual und sagt, äh, diesen Weg werde ich jetzt wirklich konsequent weiterüben. Das sagt man vor Zeugen. Damit hat man eine Bindung zu einer Gemeinschaft äh, übernommen. Und ist damit aber in keiner juristischen Verpflichtung oder in keiner Verpflichtung, irgendwo Kirchensteuern zu bezahlen oder mhm. sowas. Das ist mehr eine, so wie man ein Training, ein, ein Sporttraining übernimmt und dann auch sagt, das mache ich jetzt mal drei Jahre oder so. Mhm. Und ist jederzeit frei zu gehen. Also, es ist, wir rufen nicht hinterher, wir fragen nicht, wir schreiben nicht. Wenn jemand kommt, ist es schön, und wenn jemand nicht kommt, ist es auch okay. Mhm. Und die Erfahrung ist einfach, das äh, kenne ich auch von mir selber, wenn man einer, einerseits merkt, dass diese Technik, die Meditation, die regelmäßige vor allem, äh, einem wirklich weiterbringt und auf Dauer hilft, dann ist es trotzdem schwierig, das für sich alleine äh, regelmäßig und auf Dauer durchzuhalten. Dann mhm. ist es immer besser, man hat eine Anbindung an eine, eine, eine Gruppe, wo man, hingehen kann wöchentlich oder auch monatlich zu längeren Veranstaltungen das fängt bei uns an mit Wochenenden wo wir gemeinsam üben und geht dann bis zu wochenweisen Veranstaltungen mhm. und einige die es wirklich wissen wollen die reisen dann auch schon mal nach Japan und üben da richtig gucken intensiv. sich das vor Ort an genau ähm auch wenn wir das äh, in Folge 6 schon äh, in aller Breite erzählt haben, wie sieht so äh, konkret so, so, so eine Übung aus oder wie, wie äh, findet das Üben statt? Wie muss man sich das vorstellen? Wir orientieren uns da so ein bisschen an der ostasiatischen Klostertradition, in der ungewöhnlicherweise für äh, spirituelle intensive Trainings sowohl die äh, Ausrichtung nach innen, das heißt die Meditation, die Kontemplation geübt wird, als auch die Tätigkeit. Mhm. Konkret heißt das, dass in einem Kloster der Zen-Tradition, ob das nun in Japan steht oder in den USA oder woanders, die Mönche, die dort und die Nonnen und die Laien, die dort trainieren, zum Beispiel auch für sich selber kochen, sie machen selber sauber, Sie machen leichte handwerkliche Sachen selber, arbeiten im Garten und das wird nicht aus Notwendigkeit gemacht, sondern weil die Überzeugung und die Erfahrung ist, dass gerade die Kombination von Meditation, von Stille, von, wie wir sagen, Einkehr, nach innen schauen, mhm. mit der Arbeit, mit dem nach außen schauen, eine besondere Anregung ist für den Fortschritt, um den es uns dabei geht. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt als nächstes fragen werde, was ist Permakultur, ist das eigentlich auch schon die Verbindung in die Richtung, dass das Tätigsein im Zen, was, was ist Permakultur, Katharina? Permakultur ist erstmal ganz einfach eine Planungsmethode, die zum Ziel hat, nachhaltige Systeme zu planen, zu gestalten. Mhm. Das Spezielle daran finde ich, dass die ähm, Permakultur auf ethischen Prinzipien aufgebaut ist. Mhm. Sie wurde von Mollison zu, als Erstem formuliert in Zusammenarbeit mit Dave Holmgren in Australien. Er hat sich wesentliche Teile dieses Konzeptes abgeschaut von Vorgehensweisen der Aborigines. Mhm die einfach aus langjährigen Jahrzehnte, Jahrhundertlehrigen Erfahrungen bestimmte Methoden entwickelt haben, von denen sie wussten, dass es funktioniert. Mhm. Die hat er einfach protokolliert, dokumentiert, ausgearbeitet, angepasst. Gut. Die drei ethischen Grundprinzipien sind sehr einfach und sie sind religionsübergreifend. Das erste ist uh, Care for the People. Sorge oder achte auf Menschen, mhm. auf die Wesen. Weil im, im ähm, englischsprachigen Raum wird People vor allen Dingen von den Native, äh, von den Indianern, auf Deutsch nennen wir sie Indianer, aber auf Englisch heißt es eigentlich die Native People, mhm. wird es nicht nur auf Menschen angewandt, sondern wird auch auf andere Wesen mhm. angewandt. Okay. Tiere, Pflanzen, ja. Also eine umfassendere Sicht der Dinge als jetzt nur. Ähm ja. Was tut den Menschen gut? Genau. Und das zweite Prinzip ist Care for the Earth, mhm. also Sorge für die Erde, achte auf die Erde. Und das dritte ist Fair Share Minimize Consumption, also gerechtes Teilen mhm. oder verteilen und Konsum zu minimieren, einzuschränken, mhm. also achtsam mit den Verbrauch, Verbrauchsgütern, mit den Ressourcen umzugehen. Mhm. Und ich finde das Besondere einfach an dieser Konzeption, dass es überhaupt eine Ethik hat. Mhm. Viele andere Konzepte, die wir kennen, haben keine Ethik. Wir wissen, dass manches Schlimme in der Geschichte passiert ist, weil Wissenschaftler einfach geforscht haben, Dinge entwickelt haben, ohne sich an eine Ethik gebunden zu fühlen. Und mhm. haben dann die Dinge zur Verfügung gestellt und die sind missbraucht worden von anderen Menschen, die vielleicht auch nicht so eine deutliche ethik hatten mhm. oder vielleicht verwaschenere ethik und ähm, durch diese schon alleine durch diese drei ethischen grundprinzipien sehe ich eine enge verbindung zu einer spiritualität mhm. permakultur ist wie gesagt also eine planungsmethode und ich sehe mich nicht alleine da sondern in guter verbindung mit vielen anderen permakulturisten wenn ich sie zumindest in zwei Stufen, die Planungsmethoden und Planungsprinzipien zumindest in zwei Stufen äh, in der Anwendungsmöglichkeit sehe. Das eine ist das, was ich grüne Permakultur nenne, also Gestaltung von Gärten, Landschaften, größeren landwirtschaftlichen Flächen, vielleicht sogar auch, äh, kann man hinzurechnen, Gebäude, Bauten. Mhm. Und die zweite Ebene ist das, was ich die soziale Permakultur nenne, nicht auch nur ich alleine. Also Umgang zwischen Menschen, wie verhalten sich Menschen, wie kommunizieren sie miteinander, wie kann man Organisationssysteme dann auch aufbauen. Mhm. Ja, man könnte dann noch in eine weitere Ebene gehen, aber das ist zu vage im Augenblick und wenn überhaupt, dann jetzt auch erst in der Entwicklung. Ähm, könnt ihr ein Beispiel äh, geben, für ähm, wie, sich, wie sich solche Permakulturplanung hier ganz praktisch zeigt? Hier auf dem Gelände zum Beispiel? Ähm, wir haben hier manchmal äh, Gäste, die sich hier das Gelände angucken mhm. und gehen dann auch durch den Gemüsegarten und haben dann gesehen, dass wir da im Frühjahr und Frühsommer äh, Kohl und Salatpflanzen hatten. Und diese Leute die kamen zum Teil aus der Umgebung hier, aus der näheren Umgebung. Und die fragten dann: ähm, Ja, wie macht ihr das? Äh, wie, was macht ihr gegen Schnecken? Mhm. Ja. Wieso habt ihr keine Schnecken? Ja, wieso haben wir keine Das Sch das altbekannte leidige Problem. Ja, Schnecken im hat, Garten, ja. Genau. Und dann habe ich mir immer den Spaß gemacht und habe ihnen gesagt, weil wir keine Katze haben. <lacht> das hat natürlich immer Nachdenken erzeugt, was auch der Sinn der Frage war. Und der Zusammenhang ist, ist ein kleines, äh, nettes Beispiel für die Zusammenhänge, die in der Permakulturplanung schon von vornherein beachtet werden, um Systeme zu schaffen, die sich selbst, wo sich die Elemente gegenseitig selbst stützen. Mhm. Ähm, die Sache ist nämlich die mit den Schnecken. Äh, die Schnecken sind ja nicht hier heimisch, die haben kaum Feinde. Mhm. Nur sehr wenige. Und die wenigen natürlichen, in Anführungsstrichen, Feinde, wir sagen auch Regulatoren, sind äh, Eidechsen, Kröten und Blindschleichen, mhm. die nicht die Schnecken selbst fressen, sondern die Eier, die Gelege der ja. Schnecken. Und wenn man diesen Kröten, Eidechsen und Blindschleichen einfach Gelegenheit gibt, im Garten und in der Umgebung zu leben und sich wohlzufühlen, dann tauchen die da auf. Die sind ja hier heimisch. Mhm. Man muss nur darauf achten, dass man möglichst wenig äh, Katzen im Garten hat. Mhm. Das ist für manche Leute, die eine Katze haben, natürlich ein bisschen schwierig. Aber es ist einfach ein, ein schönes Beispiel, deswegen erzähle ich das so gerne. Denn äh, Katzen vergraulen einfach solche kleinen Kriechtiere, auch wenn sie sie gar nicht mal fressen, sondern äh, die Kriechtiere werden dann gestört. Wenn man also wenig Katzen am Ort hat, wenn ab und zu mal eine durchpatrouilliert, durchpatrou ist es nicht so schlimm, aber wenn man keine Katze ständig im Garten hat und man hat einfach Plätze, die in Ruhe gelassen werden. Auch mal ein Steinhaufen oder einen Busch, der nicht dauernd mit der Motorsense äh, geschnitten wird und so weiter. Dann siedeln sich von ganz alleine äh, Kröten, Blindschleichen und Eidechsen an. Mhm. Die kontrollieren die äh, Schnecken, indem sie die Gelege, wenn sie zu viele werden, fressen. Mhm. Und man muss gar nichts gegen Nacktschnecken und gegen Schnecken tun, die den Salat fressen könnten. Und so ist die Logik. ja. Wenn man keine Katze hat, hat man Salat. Also Sachen, die äh, auf dem ersten Blick widersprüchlich erscheinen, äh, kommen dann zueinander durch, genau. wenn wir, dadurch, dass man die einzelnen Elemente und ihre Abhängigkeiten voneinander stärker betrachtet, richtig, als äh, nur zu gucken, ich will Salat, richtig. egal wie. Ja. Äh, die, diese Zusammenhänge sind oft nicht so auf Anhieb zu sehen. Mhm. Und von den Aborigines und anderen indigenen Völkern müssen diese Zusammenhänge beachtet werden, weil die haben ja keine äh, chemischen oder mechanischen Mitteln, um jetzt äh, Unkrautbekämpfung zu machen. Oder also, hm. Die kennen den Begriff Unkraut ja gar nicht. Die müssen einfach, wenn sie im Urwald oder im australischen Busch leben wollen, diese Zusammenhänge von Natur aus beachten. Das heißt, das Konzept von Unkraut ist schon äh, Teil des Problems? Kann man so sagen, ja. Und in der Permakultur, wie sie dann ausgeführt ist und wie man sie auch lernen kann, lernt man halt von Anfang an, diese Konzepte, diese Zusammenhänge wirklich auch schon im Design eines Gartens, eines Geländes bis hin zu einer Siedlung zu beachten. Mhm. Vielleicht noch ein kleines Beispiel. Wir sitzen ja hier jetzt in einem Strohballenhaus. Mhm. Das heißt, das Haus ist aus Materialien Holz, Strohballen, Lehm gebaut. Mhm. Es hat Niedrigenergiestand, fast Passivhaus. Mhm. Das Einzige, was wir jetzt, wenn wir hier uns hier umsehen, an technischen Materialien sehen können, sind sehr große Scheiben, die nach Süden gehen, Dreifachscheiben, Dreifachverglasung. Und auf dem Dach sind Photovoltaikpaneele, die den Strom erzeugen. Mhm. Jetzt ähm, haben wir nach dem Bau des Hauses äh, einige Sachen dann noch ergänzt, zum Beispiel neben der Photovoltaik auch Thermokollektoren, die also das Warmwasser machen auf mhm. dem Dach. Und da bin ich zum lokalen Installateur gegangen und habe gesagt, ich möchte für Warmwasser Thermokollektoren aufs Dach, haben Sie da was für mich? hat er gesagt, ja, da haben wir was. Und dann hat er mir die Frage gestellt, ja, möchten Sie denn auch eine Heizungsunterstützung damit Integrieren. Das bietet sich doch jetzt an, wo sie sowieso die Kollektoren aufs Dach bauen. Also, dass man quasi nochmal irgendwie ja. Gastherme hat oder sowas? Nee, dass man die Heizung mit den Kollektoren auf dem Dach unterstützt. Ach so, okay. Nicht mhm. nur das Brauchwasser erwärmt, also mhm. das Duschwasser und Küchenwasser, sondern tatsächlich wirklich die Heizung. Ja. Und wenn man da so ganz naiv rangeht und nicht gewohnt ist, in solchen Zusammenhängen zu denken, dann würde man sagen, ja, das bietet sich ja jetzt an, Ja, das machen wir in der Heizungsunterstützung mit ein paar Quadratmetern mehr äh, Kollektoren auf dem Dach, wenn wir die sowieso bauen. Mhm. Der Punkt ist aber, und das ist auch in der Permakultur sehr wichtig, man kann solche Sachen nicht pauschal beantworten. Es empfiehlt sich in solchen Zusammenhängen immer, zu gucken, wie sind die Bedingungen, was ist gegeben, was will ich haben und sich das wirklich zu überlegen. Denn diese paar mehr Quadratmeter Kollektorfläche, die wir dann hätten kaufen müssen, das hätte Hightech-Ausführung sein müssen. Man muss die besten nehmen, die man kriegen kann, damit man auch im Winter, wo man ja heizen will, hm. noch Wärme aus der wenigen und niedrig stehenden Sonne zieht. Das wäre also relativ teuer geworden. Aber unser Haus ist ja schon ein Solarpassivhaus. Das heißt, es hat schon 25 Quadratmeter Glasfläche nach Süden. Mhm. Wenn die Sonne also scheint, dann ist das Haus warm, ohne dass eine Heizung da drin ja, ist. Ihr wohnt ist. quasi schon in einem Sonnenkollektor. Genau, das ist ein guter Ausdruck. Ja, mir mal Das hat der Installateur natürlich nicht gewusst. Ja. Aber der hat auch gar nicht danach gefragt. Ja. Der hat einfach empfohlen, mit bestem Wissen und Gewissen, das ist gut, das zu machen, wenn man sowieso dabei ist, weil die meisten Häuser, die hier stehen, sind eben nicht solarpassiv. Mhm. Nun ist unser Haus solarpassiv. Und da ich ja die Permakultur-Ausbildung gemacht habe, den 72 stunden habe ich schon mal gelernt, in solchen Zusammenhängen zu denken und habe mir überlegt, Moment mal, was brauchen wir, was haben wir schon und was müssen wir noch zusätzlich haben. Mhm. Und da wir schon 25 Quadratmeter Glasfläche nach Süden haben, würden diese zwei oder vier Quadratmeter mehr, die sehr teuer geworden wären, hätten fast gar nichts gebracht mhm. und hätten aber viel Geld gekostet. Ja. Also also nur weil ähm, ähm, Öko draufsteht, ähm, äh, muss ich das noch nicht mit dem eigenen ökologischen Konzept oder dem eigenen eigenen ähm, äh, System, in dem man sich befindet, in Einklang zu bringen sein. Weil die Bedingungen bei jedem anders sind. Mhm. Und äh, wenn jetzt ein Permakulturdesigner, das ist so ein richtiger, naja, fast schon ein Beruf, obwohl er in Deutschland noch nicht wirklich anerkannt ist, aber es gibt Leute, die haben eine Ausbildung. Mhm. Wenn die irgendwo hingehen, dann gucken die erstmal, wo ist Süden. Mhm. Wenn dort ein, ein Haus oder irgendwas anderes angelegt wird, Orientieren sich die nach den Himmelsrichtungen. Wo kommt hier der Wind her? Wo kommt der Regen her? Ähm, wie ist es mit dem Grundwasser und so weiter? Es wird auf die Bedingungen geachtet und entsprechend dieser Bedingungen wird geplant. Hm. Ein ganz anderer Ansatz war es noch bis vor vielen, bis vor einigen Jahren. Da hat man, wenn man ein, sich ein Haus äh, Überlegt hat, was man haben möchte, äh, hat man Kataloge geblättert und hat dann irgendwo ein Kreuzchen gemacht bei dem das, das Fertighaus, das man haben will. Mhm. Und dann ist der Planer hingegangen und hat das eingezeichnet in dem Bebauungsplan und zwar meistens parallel zur Straße mhm. oder so wie sein Zeichenbrett gerade eingerichtet war. <lacht> die Linien gemalt. Das ist schon ein bisschen her, dass es so gemacht wird. Inzwischen werden Siedlungen tatsächlich auch nach Süden ausgerichtet mit den großen Fenstern. Mm. Da hat man also tatsächlich in der letzten Zeit auch wirklich gelernt. Aber die meisten alten Häuser, die hier in der Gegend stehen, sind eben nicht nach Süden ausgerichtet. Und da kann es sein, dass sich so eine äh, Heizungsunterstützung, wenn man Thermokollektoren aufs Dach baut, tatsächlich lohnt. Mm. Da muss man im Einzelfall gucken. Mm. Und man kann weder pauschal sagen, das ist äh, Unsinn, es ist zu viel Technik, äh, noch kann man sagen, es lohnt sich in jedem Fall. In unserem Fall wäre es unsinnig. Hm. Weil ihr äh, sowieso schon grundsätzliche ähm, ähm, Dinge beachtet habt, die einfach wichtig dafür sind, dass, dass äh, euer Haus geheizt ist. Ja. ja, wenn im Winter die Sonne scheint, auch wenn es draußen Frost ist, haben wir hier drinne 22, 24 Grad, nur durch die Einstrahlung der Sonne. Hm. Oder dass ihr zusätzlich irgendwie euren Ofen hier anschmeißt. Genau. Wir haben nämlich auch nur einen kleinen Holzofen, hm. Für die Techniker, der macht 8 kW, 4 kW aufs, auf den Raum, auf das Haus und 4 kW auf Brauchwasser. Mhm. Und erreicht reicht 400 Quadratmeter Wohnfläche. Mhm. Und den müssen wir nur dann anmachen, wenn die Sonne nicht scheint. Mhm. Ja, was im Winter natürlich öfter der Fall ist. Ja, klar. Wir haben allerdings hier auch ähm, Wald. Das, der Wald gehört zum Projekt. Mhm. Und man kann ausrechnen, dass das nachwachsende Holz zum Beispiel auf unseren sieben Hektar ausreicht, um für eine äh, Hausgröße, die für zehn Leute okay ist, genug Holz liefert. Es werden dann nur immer nur einzelne Bäume aus dem Wald rausgenommen. Mhm. Es entsteht eine kleine Lichtung, wo andere nachwachsen können. Es wird kein Kartschlag gemacht. Trotzdem kann man aus sieben Hektar genug Brennholz holen für eine Gruppe von zehn Leuten, für zwei, drei Häuser, mhm. wenn diese Häuser auf dem Stand der Technik sind. Mhm. Und wie wir ja hier sehen, müssen diese Häuser nicht in Hightech-Materialien gebaut sein. Es geht auch mit solchen natürlichen Materialien wie Holz aus der Umgebung, Lehm aus der Umgebung und Stroh aus der Umgebung. Mhm. Und das ist auch ein Prinzip in der Permakultur, dass man möglichst darauf achtet, kurze Wege einzuhalten. Mhm. Sowohl was den Weg von der Küche zum Kräutergarten angeht, nämlich wenn der nur kurz ist, dann geht man öfter mal hin, mhm. als auch was die ähm, Transportwege für solche Sachen wie Baumaterial mhm. angeht. Ähm, ist, ist es aber, ist aber nicht so ein Leben, ähm, aber trotzdem mit, mit immensem Aufwand verbunden. Ich meine, wie viel, wie viel Arbeit müsst ihr hier reinstecken, um das am Laufen zu halten? Wie hoch ist äh, das? Das klingt so nach, äh, prinzipiell ist die Selbstversorgung oder auch gar Autarkie möglich. Ähm, wie sieht da der Arbeitsalltag oder der Lebensalltag eigentlich aus? Das ist eine schöne Frage. Also wir betreiben, wir wohnen hier, weil mhm. wir das so gewählt haben. Und wir wohnen ähm, mehr oder weniger Simple-Style, also ganz schlicht, aber mit dem notwendigen Komfort. Hm. Dusche, Wärme, Wasser. Ja. Ihr habt ja sogar Internet. Wir haben Internet. Ihr seid hier äh, zwar hinter Mond, aber gut verkabelt. Genau. Und ähm, unser Leben ist natürlich auch dadurch geprägt, dass wir einen guten Teil unserer Lebenszeit mit Arbeit, mit Einkommen verbringen müssen weil man muss immer noch Taler haben für dieses und jenes, was man kaufen will. Mhm. Und das, was wir mit einem angemessenen Arbeitsaufwand produzieren könnten, würde nicht ausreichen, um die nötigen Taler herbeizuschaffen. Mhm. Ja, Das haben wir ganz am Anfang mal gedacht oder geträumt, haben aber sehr schnell die Realität wahrnehmen müssen, dass dem nicht so ist. Wir leben eigentlich ganz viel mit den Jahreszeiten. Also im Winter ist es anders, da sind auch andere Arbeiten dran. Da ist Holzarbeit dran im Wald, für die Heizung Holz zu spalten. Wir nehmen jetzt nicht unbedingt Wald aus, Holz aus dem Wald, sondern wir holen uns das aus der Nachbarschaft. Aber nichtsdestotrotz muss das auf die richtige Größe gespalten werden. Wir müssen gucken, wie was mit den Bäumen ist, ob die mal Geschnitten werden müssen, damit die wieder Obst tragen. Muss im Herbst, müssen die, ich nenne es immer, gefüttert werden, weil wir leben hier auf einer Endmoränenlandschaft heißt ganz viel Sand. Mhm. Alles, was an Nährstoffen ist, versickert. Der, der Steierberg ist eigentlich ein Sandberg, ne? Ganz genau. Und ähm, das heißt, wir müssen ständig nachreichen, damit die Pflanzen äh, genügend Nahrung haben. Mhm. Das ist eine Herbstarbeit, damit es genügend bekommt, um auch Triebe auszubilden fürs Frühjahr und für den Sommer, für die Frucht. Im Frühjahr ist es säen, ne? äh, im Sommer ist es pflegen, ernten, einmachen. Also Wir haben uns zum Beispiel gegen eine Tiefkultur entschieden, weil die ständig Strom und Energie verbraucht, mhm. sondern wir haben zurückgegriffen auf alte Weggläser. Mhm. Da müssen wir nämlich nur einmal Energie investieren und einkochen mhm. und das hält sich viele Jahre. Weiß man ja. Manche Leute, irgendjemand hat mir neulich erzählt, er hat bei seinen Eltern den Keller ausgeräumt und da waren noch Einmachgläser von vor 15 Jahren und die hat er aufgemacht und das war noch okay. Hm. So, so weit treiben wir es natürlich nicht. mumifiziertes Obst. Nein, ja, so weit treiben wir es natürlich nicht. aber so Und wir tun das, was wir tun können. Ja, wir hetzen, Wir haben in den ersten Jahren haben wir selber mit hohen Ansprüchen gelebt haben gesagt, wir müssen, wir wollen, lalalala, diese Kombination von Anspruch und Wirklichkeit, uns da zu justieren. Mhm. Und jetzt tun wir, was wir können, wie unsere Kräfte und unsere Lust und unsere Zeit es uns erlauben, sodass wir einfach auch genügend Zeit haben, unseren anderen Interessen nachzugehen. Mhm. Ne? Und es hängt einfach auch ganz Stück vom Wetter ab. Also wenn es in Strömen gießt, wer hat da Lust im, im Vollregen äh, draußen zu gehen und ähm, sich um den Garten zu kümmern. Sondern wir gucken dann auch, wie es passt. Mhm. Ab und zu gucken wir so, was sind gute Aussaatzeiten. Da gibt es dann so schöne Kalender, aber das können wir einfach auch gar nicht konsequent durchhalten, weil unsere beruflichen Verpflichtungen auch, auch da entgegenstehen. Mhm. Hm, tja, und wir leben mit der Sonne oder ich besonders, Jürgen, nicht so dolle, aber im Winter kann ich nicht gut ganz früh aufstehen. Mhm. Da soll es gerne schon mal ein bisschen dämmern. Wenn im Sommer es ähm, leichter geht und früher geht. Und mh, ich habe festgestellt, dass dadurch, dass wir hier draußen leben und so in einer engen Verbindung sind und wenn wir aus dem Fenster gucken, die sind ja bodentief. Wir sehen den ganzen Garten, wir sehen alles, was da draußen passiert. Wir haben uns anders eingestimmt. Wir kriegen anders mit, wie der Wind ist, wie die Luft riecht. Wir können vom Geruch der Luft manchmal schon sehen, ob es Regen gibt oder ob es einen, äh, einen Wetterwechsel gibt. Ähm, man merkt an dem Licht, welche Uhrzeit es ist. Ja? Mhm. Wie, wie feucht die Luft ist ob es eine gute Aussaatzeit ist oder nicht mhm. ja, wenn es sehr trocken ist und so weiter also so, es hat eine ganze Weile gedauert bis wir uns selber an diesen anderen Lebensstil angepasst haben noch weißt du, wie wir letztes Jahr aus dem Urlaub, da haben wir uns im Januar einen Urlaub gegönnt und natürlich haben wir keine Zentralheizung, die die ganze Zeit durchläuft. Ja. Wir kamen also nach bummelig 14 Tagen ins Haus und es war kalt. Weil die Sonne 14 Tage wirklich nicht geschehen hatte. Ja. Und ja. ein Solarpassivhaus arbeitet mit der Sonne. Genau so ist es. Und dann haben wir erstmal einheizen müssen. Das hm. hat ein Weilchen gedauert und wir haben uns kla warme Klamotten angezogen und zwei Decken übers Bett gelegt. Hm. Ja. Man ist also äh, viel unmittelbarer wieder mit, mit dem äh, mit den mit den Lebensbedingungen auf dem Planeten verknüpft. So, ne? Ich meine, ähm, ähm, wir in ähm, ich sag mal so in der in der westlich zivilisierten Welt oder hier in Deutschland, wo wir auf einem auf einem Level leben, der im globalen Vergleich das ist ja sonst wo over the tops. Ähm, äh, ist dann die Frage, warum, warum setzt man sich dem aus, wenn man es doch äh, kuschelig, gemütlich mit einer Zentralheizung haben kann, mhm. die äh, elektronisch gesteuert ist. So, ne? mhm. ähm, Wie, wie, wie bedingen, bedingen sich euer spiritueller Weg mit diesem ökologischen zusammen? Eine Besucherin, die hier aufs Gelände kam, eine junge Frau aus Hannover, hat mal sich das alles angeguckt, dann hat sie genickt und mm -hmm, gemacht und mm -hmm. und zum Schluss gefragt, ja, aber was ist jetzt das Revolutionäre an der Permakultur? Sie kam nämlich aus der sehr extrem linken Szene aus Hannover, mhm. die es ja auch wohl doch noch gibt. Und für sie war das das Entscheidende. Was ist das Revolutionäre, das Neue, das Umwerfende ja, an der Permakultur? Ähm, das ist eine interessante Frage, weil... Der Begriff Permakultur, den könnte man ja übersetzen mit nachhaltige Landwirtschaft oder allgemein nachhaltige Wirtschaft. Mhm. Der Begriff Nachhaltigkeit ist ja inzwischen auch äh, gang und gäbe bei uns geworden. Der stammt ja aus der Forstwirtschaft, aus der deutschen Forstwirtschaft, aus dem 18. Jahrhundert, soweit ich weiß, wo irgendein Förster angefangen hat zu sagen, äh, Moment mal, wir müssen den Wald so bewirtschaften, dass die Bewirtschaftung mit dem Nachwachsen des Waldes im Gleichgewicht bleibt. Ähnlich wie du es eben schon beschrieben hast mit den genau. sieben Hektar. Genau. Und der hat das wirklich äh, zum forstwirtschaftlichen Konzept gemacht und hat es, diesen Begriff dann dafür eingeführt. Mhm. Und dieser Begriff hat natürlich so Konservatives. Man mhm. erhält Dinge. Man erhält Systeme oder man sorgt dafür, dass die Systeme sich möglichst sogar selbst erhalten, mm. wie ein Wald. Da holt man ab und zu mal was raus, aber der Wald wächst ja von alleine. Mm. Und diese junge Frau, die hat dann die, halt die Frage gestellt, ja okay, es ist alles schön, konservativ und nachhaltig, aber was ist das Revolutionäre? Und äh, in Zusammenhang mit dem, was Katharina eben gesagt hat, finde ich, dass tatsächlich da so eine ganz subversive, revolutionäre Kraft da drin steckt, wenn man so an die Dinge herangeht. Nämlich, äh, man bekommt einen Zugang zu den Dingen, die unsere Lebensgrundlage sind, der ganz anders ist als der, den man normalerweise über die Schule, über die Naturwissenschaft und über den Alltag in der, im Industrie. Äh, Produzierenden Leben so hat. Mhm. Allein dadurch, dass wir ähm, so in so einem engen Kontakt sind zu zum Garten, zum Wald um uns herum, das muss jetzt gar kein großer Wald sein, äh, dadurch, dass wir das Baumaterial für unser Haus selber von Hand vom LKW abgeladen haben, hier rangebracht, mit der Hand zum Teil selber den Lehm in die Strohballen reinmassiert haben. Mhm. Bekommt man einen ganz anderen Zugang zu dem Material? Es, es hat was Organischeres, etwas Direkteres, als wenn ich ein Material einkaufe, vielleicht ein Hightech-Isoliermaterial, wo ich äh, dann höchstens das Zertifikat habe, wo draufsteht, ist baubiologisch wertvoll. Aber wie das Zeug hergestellt worden ist, das weiß ich ja gar nicht. Mhm. Da können ja alle möglichen Dinge passiert sein. Das wird ja nicht überprüft am fertigen Produkt. Es wird auch nicht äh, überprüft, wie viel Energie in die Herstellung reingekommen ist. Ähm, es ist ja schon allein interessant ähm, zu sehen, dass man normalerweise hier in Norddeutschland mit gebrannten Ziegelsteinen arbeitet, die bestehen auch eigentlich nur aus Lehm, hm. sind gebrannt. Und wir haben hier ein Haus, das mit Lehm verputzt ist, der nicht gebrannt ist. Ja. Wir haben am Anfang, als wir uns überlegt haben, wo wir den Lehm herkriegen, eine kleinen Ausflucht zur äh, lokalen Lehmgrube hier gemacht. Da gibt es eine kleine Ziegelei. Da war auch gerade der Chef anwesend, der zu einer großen Gruppe gehört. Und den haben wir gefragt, ob wir da ein paar Tonnen äh, Lehm kriegen können. Dann sagt er sagte: Nee, wir verkaufen kein Lehm, wir verkaufen Ziegel. Mhm. Aber Katharina ist dann äh, ja die Spezialistin dafür, mit solchen Leuten trotzdem ins Gespräch zu kommen. Und dann haben wir lange mit dem gesprochen. Und äh, wir haben ihm erzählt, was wir vorhaben, dass es ein Modellprojekt ist, wo wir ein äh, Niedrigenergie-Fastpassivhaus mit Naturmaterialien bauen wollen. Also nicht mit Hightech, sondern mit Naturmaterialien. Und, und der, Wunsch, der Wunsch war eben auch, Lehm aus seiner Lehmkuhle zu benutzen. Weil regional. Es ist regional, es mhm. ist im Nachbarort. Und erst war er völlig irritiert. Und äh, also nachdem wir aber damit mit ihm ins Gespräch gekommen sind, hat er uns dann zum Schluss zugegeben, ja, sagt er, man kann sich jetzt darüber streiten, ob in sieben oder in 15 Jahren die Energiepreise für Gas und Öl, mit dem nämlich Ziegel gebrannt werden, so hoch geworden sind, dass sich solche Massenprodukte, die pro Tonne relativ billig sind, aber man braucht pro Tonne so und so viel Liter oder Kubikmeter Gas, um es zu brennen. Da kann man ja nicht sparen. Ja. Da hat er gesagt... Man könnte sich darüber streiten, wann das der Fall sein würde, aber irgendwann ist es der Fall, dass die Herstellung solcher Massengüter nicht mehr so billig mit fossilen Energien möglich ist, weil die fossilen Energien weniger werden und teurer. Mhm. Und dann hat er uns gesagt, ja, holt euch was ab. Also auch die Leute, die wirklich in der Industrie arbeiten und diese Industrieprodukte herstellen, wissen natürlich, dass die Voraussetzungen für diesen ganzen industriellen Herstellungsprozess, also die Ressourcen, Energie und Rohstoffe, begrenzt sind. Mhm. Und was passiert, wenn sie knapper werden, ist einfach, dass sie teurer werden. Mhm. So. Und die, die Standardstrategie äh, ist dann, die Effektivität zu erhöhen. Mhm. Das heißt, man versucht, mit dem gleichen Einsatz mehr rauszuholen. Mhm. Faktisch läuft es aber fast immer äh, bei uns darauf hinaus, dass die Effektivität erhöht wird, aber dann hinterher das Produkt mehr leisten kann, aber doch noch so viel äh, Rohstoffe verbraucht. Das kann man schön sehen an unseren Lieblings-PKWs, äh, zum Beispiel am äh, VW Käfer von 1957, der hat siebeneinhalb Liter pro 100 Kilometer verbraucht. Dann kamen 40 Jahre deutsche Ingenieurleistung und Effektivitätserhöhung. Was passiert? Was ist das Ergebnis dieser Effektivitätserhöhung? Im Jahre 1997 kam der New Beetle heraus, mhm. also die neue Version des Käfers. Der hatte ähm, dreimal oder mehr so viel PS, mhm. hat fast doppelt so schwer, doppelt so schnell und hat immer noch 7,5 Liter. Verbraucht. Mhm. Der ist sehr viel effektiver, weil er schneller ist, schwerer ist, komfortabler. Er hat eine Klimaanlage. Sicherer, vielleicht. Er ist sicherer, das stimmt. Ähm, die Effektivität kann man immer in zwei Richtungen anwenden. Man kann sagen, ich nehme die Dinge so, wie sie sind und versuche weniger Rohstoffe, weniger Energien einzusetzen. Mhm. Oder man kann sagen, ich habe einen bestimmten Energie- und Rohstoffeinsatz und versuche, möglichst viel rauszuholen. Mhm. Faktisch ist es in der Vergangenheit so gelaufen. Autos sind größer geworden, aber der Benzinverbrauch in Deutschland pro Person und Jahr ist in etwa gleich geblieben. Mhm. Wir müssen ja auch zum Teil weiterfahren. Da könnte ich jetzt noch die Geschichte von Paul und Paula erzählen. Die habe ich nämlich miterlebt. Paul und Paula, ich versuche das mal sehr knapp, waren ökologisch bewusstes junges Paar, haben in der oberen Etage des Häuschens ihrer äh, Tante gelebt, haben in der Stadt, wo sie gelebt haben, ihr, ihren Arbeitsplatz gehabt, hm. hatten aber die Idee, ins Grüne ziehen zu wollen, noch ein bisschen mehr ins Grüne. Ja. Und haben das dann auch durchgezogen. Konnten mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Vorher konnten sie mit dem Arbeit in der Stadt zur Arbeit fahren. Sie hatten also zwei Fahrräder, die sie täglich benutzt haben und ein Auto nur für gelegentlich, ein kleines Auto. Mhm. Dann haben sie ein neues Häuschen, natürlich nach Ökostandard, in einer leider etwas weiter entfernten Siedlung gebaut. Mhm. Ähm, brauchten dann allerdings zwei Autos, da beide ja berufstätig waren, um das Häuschen bezahlen zu können. Ähm, weil die Arbeitswege länger waren. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur so, dass, wir, dass die Autos größer werden mit dem gleichen Benzinverbrauch, sondern im Durchschnitt müssen wir immer weiter fahren, weil äh, wir pendeln viel weitere Strecken. Ja. So. Also die beiden hatten, obwohl sie ein ökologisch zertifiziertes Haus hatten, weil alles Mögliche war biologisch vollkommen in Ordnung, das Baumaterial, der Garten war nach permakulturellen Gesichtspunkten angelegt mit ein paar Obststräuchern und so weiter. Hinterher, nach dieser Maßnahme, bei der sie alles richtig gemacht hatten ja das Haus war vollkommen okay baubiologisch die Autos hatten Katalysatoren und der Garten war nach permakulturellen Gesichtspunkten geplant hatten sie einen höheren ökologischen Fußabdruck als vorher mhm. und das ist das was in den letzten 30 Jahren in Deutschland und in anderen europäischen Industrienationen passiert ist wir haben einen unglaublichen Fortschritt was die Technik angeht aber unser ökologischer Fußabdruck im Durchschnitt und insgesamt ist in etwa gleich geblieben, mhm. weil die Wohnfläche pro Person größer geworden ist. Die äh, Kilometer, die wir normalerweise zur Arbeit fahren, sind mehr geworden. Die Urlaubsflugkilometer werden immer mehr ja. und so weiter und so weiter. Bis dahin, dass die ähm, Datenverarbeitung sich so weit fortentwickelt hat, dass wir heute... Steigerungsraten im Datenverkehr bei mobilen Geräten von ungefähr 40 Prozent pro Jahr. Und die Serverfarmen, die in Holland oder in Kalifornien stehen, nehmen heute die Position ein, die vor einigen Jahrzehnten die Stahlfabrikationsanlagen äh, einnehmen, was den Energieverbrauch angeht. Das heißt ähm, ähm das, was wir tun, ähm, um ökologischer zu handeln, äh, verlagert eigentlich nur das Problem. Also wir, wir kommen nicht von unserem äh, Konsumstandard runter. Ähm, wir äh, leisten uns mindestens genauso viel oder mehr, aber mit dem gleichen Energieeinsatz. Wo es interessanter so, wäre. So sieht es tatsächlich aus. Ja. Ja. Diese Betrachtungsweise ist natürlich berechtigt und sie ist in gewisser weise zweckorientiert also ingenieurstechnisch mehr aus der vorhandenen energie rauszuholen ist ein zweck mhm. ja? und was wir tun tun wir aber weniger aus zweckorientierung sondern wir tun es, weil wir eher einer gewissen Ethik folgen. Mhm. Vielleicht ist es jetzt ähm, der Punkt... Mh, wo, wo kommt Zen ins Spiel? Genau, da kommt vielleicht eher unsere spirituelle ähm, Einstellung oder unsere spirituelle Praxis mit ins Spiel. Natürlich kann man das Ganze ökologisch zweckorientiert betrachten. Das ist auch vielleicht im ersten Angang ganz für viele Menschen der erste Zugang. Das, was wir tun und warum wir es tun, hat vielmehr einen anderen Grund. Es hat eher den Grund zu schauen, wie wir mit dem, was da ist und, und um, um uns herum ist, ich sag mal, im Einklang oder in einer Kooperation zu leben. Mhm. Also ähm, nicht auszunutzen, nicht mehr zu nehmen, als da ist. Nicht mehr zu verbrauchen, als unbedingt nötig ist. Hm. Also auf Luxus zu verzichten, ähm, um eher in einem partnerschaftlichen, kooperativen Verhältnis zu sein. Hm. Und vielleicht ist es eine andere Form. Wir sagen manchmal schon unter uns, wir haben so einen Slogan, etwas Besseres als Luxus können wir überall finden. <lacht> Frei nach den Bremer Stadtmusikanten. Ja. Was ist Luxus? Ja? Ist Luxus vielleicht Zeit zu haben? In vielen meiner... Meiner Mentoring sage ich, ja, wofür willst du das ganze Geld verdienen? Wofür willst du so viel Arbeit investieren? Was ist es, was du wirklich zum Leben brauchst, mhm. damit du zufrieden bist? Rechne dir mal durch, was du unbedingt brauchst und wie viel Arbeit du dafür investieren müsstest. Mhm. Und ähm, auch das ist eine ähm, gewisser Weise eine Zweckorientierung. Die Frage, die sich dann anschließt, ist, was kann ich dann mit meinem Leben tun, das mir Sinn gibt, das mir Freude macht, dass ähm, ja, mein, mein Blick über den Tellerrand schweifen lässt. Und ich denke, an der Stelle kommt, ähm, kommt das Zen oder die Spiritualität ins Spiel, wo es zumindest für mich ähm, darum geht, den Dingen, den anderen Wesen mit denen wir irgendwie diesen Planeten uns teilen, ähm, Wertschätzung und Respekt zu zeigen. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, eine tief innere Haltung, die durch spirituelle Übungen ähm, gefördert herausgebildet werden kann. Nämlich nicht nur Menschen zu respektieren, und damit haben ja schon viele. Schwierigkeiten, den Gegenüber zu respektieren und wertzuschätzen. Mit all seinen Fehlern, mit allen Schwierigkeiten, mit den Konflikten, die entstehen können, weil man unterschiedlicher Meinung ist, andere Prioritäten setzt und den anderen trotzdem so sein zu lassen. Ja? Da haben wir ja schon unter uns Menschen schon genug Schwierigkeiten. Hm. Aber dann hinzugehen und vielleicht auch noch einen Regenwurm zu respektieren ja? und vielleicht sogar im ersten Schritt, da hilft die Permakultur natürlich enorm dabei, zu sehen, welchen Beitrag die Umgebung, die Pflanzen, die Tiere bringen, damit ich als Mensch leben kann. Mhm. Ja, da kann ich mir das genau anschauen. Ne? Regenwürmer brauche ich, damit den Bogen auflockern, Kompost machen und und und und und. Ja, und viele andere Wesen auch. Selbst bestimmte sogenannte Unkräuter leisten ja einen großen Beitrag, der uns aber nicht immer bekannt ist und deswegen bezeichnen wir sie als Unkraut. So Und die spirituelle Übung kann dabei helfen, diesen Respekt und diese Wertschätzung den anderen Wesen, im Buddhismus sagen wir fühlenden Wesen, äh, entgegenzubringen, auch wenn wir deren Nutzen nicht erkennen können. Oder mhm. wenn wir, besser gesagt, nicht nutzen, das ist ja schon wieder in die Zweckrichtung, sondern wenn wir die Kooperation nicht erkennen können. Mhm. Ja, der Beitrag, der von uns allen geleistet werden kann, damit wir auf diesem Planeten zusammen leben können und uns diesen Lebensraum erhalten. Mhm. Ja? Also wenn wir diesen Lebensraum uns nicht erhalten, das geht jetzt so in eine andere Richtung, dann ist jede spirituelle Übung Quatsch. Wenn ich nicht mehr als Mensch existieren kann, brauche ich keine spirituelle Übung mehr zu machen. So einfach ist es. Ja. Da berühren sich die beiden Themen. Ja, traditionell ist es natürlich so, dass das sozusagen zwei Blickrichtungen sind. Die Leute, die in ein spirituelles Training gehen oder die früher sogar Mönch wurden oder Nonne, haben sich ja, wie wir heute sagen, von der Welt zurückgezogen. Mhm. Die haben sich erstmal von den Notwendigkeiten des Wirtschaftens zurückgezogen. Das kann man heute auch noch machen. Man kann heute auch noch nach Japan gehen, ins Kloster oder nach Bhutan oder wohin auch immer. Und sich mindestens zeitweise zurückziehen. Das ist ja auch die, die, die Idee, die man mit dem Mönchstum, mit dem Asketentum, mit dem spirituellen Weg in der Regel in Verbindung bringt. Mhm. Das heißt, es ist ein Zurückziehen oder sich nach innen wenden, also erstmal ähm, könnte man denken, ein sich abwenden von dem, äh, mit dem wir es in der Wirtschaft oder in der Permakultur auf verschiedene Art und Weise zu tun haben. Das heißt, die, die Idee ist, ob das in der Wirklichkeit so ist, ist dann noch zu überprüfen. Die Idee ist erstmal, dass ein spiritueller Weg sich in eine Richtung bewegt die mit der Welt nichts zu tun hat. Mhm. Das ist erstmal so die Idee. Es ist auch in der Praxis mindestens zeitweise tatsächlich so üblich. Wenn wir also nach, äh, nach Japan gehen oder auch hier in, in Deutschland äh, eine intensive Übungsperiode machen, dann konzentrieren wir uns erstmal auf unser eigenes Inneres sozusagen. Mhm richten unseren Blick nach innen. Da kann man ja auch spannende Erfahrungen machen, wenn man da anfängt, gerade in der ähm, sogenannten nicht gegenständlichen Zen-Meditation, wo man jetzt nicht äh, besondere Imaginationsübungen macht oder Mantras singt oder so, sondern einfach nur still ist und nach innen lauscht. Das Erste, was man da merkt, ist, dass die Gedanken dauernd vor sich hin plappern. Hm. Und der, die erste Idee ist, oh Gott, äh, das ist ja schlimm, das sollte ich lieber nicht machen. Meine Gedanken fangen ja jetzt an zu rattern und zu rattern, das ist ja ganz furchtbar. Hm. Natürlich ist es so, dass man es erst in dem Moment merkt, wenn man mal still ist und nach innen horcht und schaut und spürt, dann merkt man es erst mal. Die haben vorher genauso gerattert, die Gedanken und die Vorstellungen. nur vorher hat man es gar nicht gemerkt. Man hm. ist sich dessen nicht klar und deutlich bewusst geworden. Das merkt man dann erst mal. Und dass die Gedanken auch oft sehr repetitiv sind. Und wenn man länger in ganz stille Phasen geht, dann merkt man auch, ich selber habe das auch erst gemerkt, als ich mal so eine Woche wirklich wirklich mal nichts tun. ja Also von morgens 5 Uhr bis abends 10 Uhr nur still da sitzen. Hm. Ähm, dann habe ich auch gemerkt, dass... Manchmal zum Beispiel so ähm, schlechte Stimmung auftauchen, bis hin zu so depressiven Stimmungen, mal einen Tag lang. Ja? Man hat mhm. überhaupt nichts Schlimmes erlebt, es ist gar nichts passiert. Es taucht eine Stimmung auf und man fühlt sich völlig niedergeschlagen. Zwei Tage später ist das weg und es taucht eine Euphorie auf. Mhm. Man geht abends aus der Meditationshalle raus und man ist völlig hingerissen vom der auf die... Blüten scheint und man ist ganz hin und weg. Es ja? hm. ist aber auch nichts passiert. Man ist nicht gelobt worden, man hat keine Auszeichnungen gekriegt, man hat nicht plötzlich viel Geld verdient. Die Stimmung ist einfach aufgetaucht. Ja. Und es wird einem einfach klar, dass wenn man da wirklich einsteigt in diese Stille, dass diese Stimmungen und diese Gedanken auftauchen und wieder verschwinden, ohne dass es dafür einen ganz speziellen Auslöser braucht. Im Alltag haben wir, sind wir von Auslösern umgeben, Wir mhm. sind von Leuten äh, umgeben, die uns sagen, du Idiot. Und wir sind von der Werbung umgeben, die uns sagt, wenn du das käufst, dann wirst du glücklich. Mhm. Und dann erleben wir auch irgendwelche ähm, Stimmungen oder Gefühle und so weiter. Und wir kommen gar nicht auf die Idee, die, diese Verbindung in Frage zu stellen. Und das genau ist eine der Verbindungen vom spirituellen Weg zu einer permakulturellen Lebensweise, dass man nämlich diese automatische Verknüpfung mit dem Reizreaktionsmechanismus auflöst, der oft mit dem Leben in der Konsumgesellschaft ja verbunden ist. Hm. Da so ein Kausalding, so ein Wenn-Dann hat. Ja, also ich habe die Idee, wenn ich das und das nicht kaufe oder mir das und das nicht leiste, was alle meine Nachbarn haben, denn kann ich ja nur unglücklich werden und so. Es ist schwer, da rauszukommen, wenn man da drin steckt. Und deswegen mhm. ist es eben gut, äh, solche Retreats, die ja auch genannt werden, man zieht sich zurück, beobachtet sich selber und entdeckt dabei, äh, dass man tatsächlich eigentlich viel souveräner ist, als man normalerweise glaubt. Ja, hm. Da ist auch ein revolutionäres Potenzial drin, wenn man die eigene Souveränität, die man in sich hat, erstmal entdeckt. Wenn man sagt, oh, da ist ein Angebot von der Werbung, die machen mir das und ich lehne mich zurück und überlege mir, brauche ich das? Gut, oh, das sieht hübsch aus, das hat eine Attraktion und so, hm. ja. Das ist sexy, ja, das Teil da. Oder dieser, dieser Dritturlaub, brauche ich den? Oder reicht es, wenn ich zu meinem Arbeitsgeber sage, und du hör mal, äh, freitags würde ich schon um zwölf nach Hause gehen, lieber ist das okay? Hm. dann habe ich ja Angst, dass er sagt, nee, das ist nicht okay. Und wenn du noch mal mit solchen Wünschen kommst, dann passiert was. Aber wenn ich jetzt diese innere Souveränität bei mir selber erlebe im Retreat, dann kann ich die auch besser anwenden. Und dann kann ich die auch anwenden auf... Diese Reizreaktionsmechanismen, äh, in die ich normalerweise immer eingebunden bin, ohne dass ich überhaupt merke, was vorgeht. Hm. Und diese Freiheit, die man dann gewinnt, wenn man sich selbst etwas erkannt hat, kann man dann auch anwenden, um zu sagen, was wähle ich? Man kann dann anfangen zu wählen. Will ich lieber ein größeres Haus oder will ich lieber äh, weniger Arbeitszeit verdiene ein bisschen weniger, kann mir nur das kleinere Haus oder die kleinere Wohnung leisten, mache sie mir aber schön kuschelig und gucke mal, ähm, womit werde ich eher glücklich als mit mehr Quadratmetern. Mhm. Denn ich meine, ich kann ganz schwer als einzelne Person mehr als zwei Quadratmeter einnehmen. Mhm. Ich kann mich nur umschauen und denken, oh, ich habe hier 150 statt 100. Mhm. Und dann laufen wieder so Gedanken, dass das wohl besser wäre, wenn man 150 statt 100 Quadratmeter pro Familie hätte. Ja? Plus, was dann noch dazu kommt, dass man auch weiß, dass es eigentlich nicht gut für die Welt ist, so zu handeln. Ja. Ne? Das heißt, die, diese innere Praxis der sich selbst, des sich Selbsterkennens in der Selbstreflexion spielt gut zusammen mit einem sehr kritischen und souveränen Umgang mit der Konsumgesellschaft. Mhm. Und um jetzt noch mal eine Brücke zu schlagen zur Tradition, wir hatten vorher von, von Rückzug und von Inschauen gesprochen. Tatsächlich ist es ja auch so, dass die traditionellen spirituellen Traditionen sich erstmal darum gekümmert haben, um die innere Kultur, hm. um die Gedanken, die Gefühle, um die sozialen Interaktionen und so weiter. Die haben sich in der Regel nicht darum gekümmert, äh, wie ein Garten angelegt wird und äh, wie man Häuser baut. Hm. So, das ist, ist klar. Tatsächlich hatten die aber auch nie das Problem. Bis auf die Buddhisten, also die Mönche, das waren also dann fast nur Mönche, die. Von Indien nach China gegangen sind. Denn in Indien gab es eine Arbeitsteilung. Da haben die Spezialisten für Spiritualität sich um Spiritualität gekümmert und sind dann mit ihrer Bettelschale rumgegangen bei den Leuten im Dorf und in der Stadt und haben gefragt: Okay, gebt ihr uns ein bisschen Reis und Orangen und so weiter. Dann meditieren wir und wir machen für euch Rituale und so. Ja? Vielleicht könnt ihr das ja im nächsten Leben auch machen. Ihr tut eine gute Tat, wenn ihr uns jetzt was zu essen gebt, wir meditieren für euch. So mhm. eine Arbeitsteilung wie bei uns. Wir haben verschiedene Spezialisten für verschiedene Bereiche und die hatten damals, die einen, die waren auf dem Feld oder im, als Händler tätig und die anderen haben halt meditiert. Es war eine wunderbare Arbeitsteilung. Dann ähm, sind diese buddhistischen Mönche nach China gegangen und da gab es diese Form der Arbeitsteilung nicht. Das heißt, die Chinesen die haben das als Bettelei angesehen. Mhm. Die haben nicht gesagt, ja, die tun was für uns, wie es in Indien und in Südost, Südasien üblich ist, sondern die haben gesagt, das ist Bettelei, das gibt es hier nicht. Dann gab es für die Buddhisten, die in China ja keine gewachsene Religion waren, zwei Möglichkeiten, also für die Mönche. Mhm. Entweder sie gingen zu einem lokalen Herrscher oder zum Kaiser und sagten: ähm, Hier, wir machen für euch hier ein Institut auf, buddhistisches Institut, und. Eine quasi Universität und wurden gefördert, das ist vorgekommen, mhm. oder sie zogen sich in die Berge zurück und wurden Selbstversorger. Mhm. Und das ist auch passiert. Das heißt, in China hat sich die buddhistische Tradition dahingehend gewandelt, dass sich diejenigen, die sich einer spirituellen Tradition verschrieben haben, einer spirituellen Übung, äh, entweder Gelehrte wurden oder Spezialisten für Selbstversorgung. Die haben sich in die Berge zurückgezogen, haben selber ihr Gemüse angebaut, ihren Reis, haben den Tee erfunden nebenbei hm. und haben nebenbei auch noch solche Sachen erfunden wie die äh, Selbstverteidigung, die den Angreifer nicht ernsthaft äh, schädigt. Das nennen wir heute Kung Fu. Katharina hat da mal ein Kloster besucht, was immer noch besteht wo das immer noch geübt wird, das kommt aus dieser Tradition. Und die in China ansässige Tradition, die damit am ehesten in Einklang war, ist halt die taoistische Tradition. Da gab es dann auch ähm, kulturelle Überlappungen. Einige buddhistische Kernbegriffe wurden mit chinesischen, taoistischen Begriffen übersetzt. so dass der Zen-Buddhismus, der sich dann weiterentwickelt hat in China und über Korea nach Japan gegangen ist, auch direkt nach Japan, dann eine andere Färbung hatte. Das heißt, der Aspekt des Handelns, des Umgehens mit der Welt wurde dann erstmal aus äußeren Notwendigkeiten in dieser Kultur, in der chinesischen Kultur wieder integriert. In, in den spirituellen Weg. Genau. Mhm. Und nicht nur als Notwendigkeit, sondern ähm, diese Leute haben die Erfahrung gemacht, dass es ähm, auch wirklich etwas bringt, dass es sich gegenseitig befruchtet. Wir kennen es heute, wenn wir äh, hier äh, Besucher haben, äh, manche sagen, dieses Gelände hier ist der Zen-Garten. dann kommen die hierher, gucken sich um und fragen, wo ist denn der Zen-Garten? Weil die aus Japan äh, die Idee haben, ein Zen-Garten bestände aus einer Fläche mit Kies und einigen Steinen und etwas Moos darin. Mhm. Das haben wir auch in einer kleinen Ecke. Äh, tatsächlich beinhaltet aber die Zen-Tradition eben auch die ganz konkrete Selbstversorgung mit Gemüse und Tee und sogar solchen Sachen wie Kung Fu und Aikido und Bogenschießen, mhm. was wir hier auch manchmal machen, Bogenschießen und so weiter. Das heißt, da hat es auch kulturell und von der Tradition her eine Verbindung gegeben und das ist möglicherweise eine wertvolle, Überlieferung, die der Sennweg uns bietet, das ist da auch aus der Vergangenheit schon eine sehr direkte Verbindung des Spirituellen, mit der Hinwendung zu den äh, zum Garten, zum Blumenstecken, der Teeweg, äh, die Tuschemalerei, was ja auch Umgang mit sehr natürlichen Materialien immer ist. Hm. Das kann Vor man, allen Dingen mit tun, mit ja, konkretem, aktivem Tun. Also die, die spirituelle Haltung des ähm, Fokussiertseins, des Achtsamseins, des vielleicht nicht ergebnisorientierten Seins, sondern des Tuns, um des Tuns willen, so, es gibt inzwischen ja ähm, diesen wunderbar aus der eigentlich spirituellen Tradition entnommenen bekannten Spruch, der Weg ist das Ziel. Mhm. Ja? Also wo es darum geht, im Tun sich zu, ich wollte fast sagen, entäußern. Also im Tun sich gehen zu lassen. Mhm. Ja? Sich frei zu machen von Ansprüchen frei und so weiter. Und in den Flow zu geraten. In den Flow zu geraten, genau. Und in der, in der spirituellen Tradition im Zen nennen wir das das positive Samadhi. Also Samadhi ist die Versenkung, die mhm. Vertiefung in der Meditation und im Positiven heißt es dann, das ist das Aktive, das ist, wo etwas hervorgebracht wird mhm. ja, oder wo mit Dingen umgegangen wird aus dieser speziellen, achtsamen, ähm, wertschätzenden Haltung heraus. Und genau in diesem Wechselspiel zwischen Meditation und Tun, in dem Tun und dem Reflektieren über das Tun, und dem wieder Stille werden, ähm, in die Reflexion gehen, in die Betrachtung gehen, in die Innere, genau in dieser Kombination, in diesem Wechselspiel, entsteht etwas anderes, entsteht etwas Neues. Ich komme aus Gewohnheitsmustern raus. Vieles, was wir tun, machen wir einfach aus Gewohnheit. Morgens mhm. ja? uns den Kaffee aufsetzen, eine bestimmte Reihenfolge, wie man sich kleidet, wann man duscht. Also Viele Leute duschen jeden Tag, mindestens einmal, meistens zweimal. Sie haben aber nicht im Dreck gewühlt. Mhm. Ja? Wofür dann 200 Liter Wasser ausgeben. Weil man dann vielleicht frisch riecht. Aber das Frischriechen ist auch nur eine eine Wertung, die die Gesellschaft im Laufe der Zeit vorgenommen hat, um Parfums und Deus loszuwerden. Hm. So ganz platt gesagt. Ne? Also, ja, wie sagte mein Bruder neulich zu uns, er ist Betriebswirt, er sagte, das Angebot bestimmt die Nachfrage. Hm. Ja? So, und da dann, und das ist das Schöne, finde ich, in der Zusammen im Zusammenbringen von Spiritualität und Ökologie, wirklich mit, mit dem Ursprung. Also dem nicht Verarbeiteten, mit dem direkten Natürlichen in Kontakt zu kommen. Die Hände mal in die Erde zu stecken, Saatgut in die Erde zu stecken, mal zu ernten, mal mit einem Baum umzugehen, mal Holz zu hacken. Ganz direkt da ähm, mit dem, was unsere Lebensgrundlage ist, in Kontakt zu kommen. Hm nicht mit künstlichen, künstlich hergestellten Industrieprodukten und dann zu sagen, hm, ich mach mal ähm, meditativ eine was weiß ich, äh, sag mal ein Beispiel, fällt jetzt nichts ein. Ich meine, du kannst, du kannst ja äh, gerade hier äh, ähm, äh, Dein ganzes Leben damit verbringen, ähm, Dinge zu tun, die überhaupt nichts mit deinen biologischen Lebensgrundlagen zu tun hat, ob, obwohl du damit verknüpft bist. Ja. So, ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir wie groß ist der äh, ökologische, der, der, der Fußabdruck, den, den jeder hier hat? Ich glaube, 2,7 Planeten oder 3,1 irgendwas verbraucht jeder Deutsche durchschnittlich. Ähm, Wenn alle so leben würden, wie, wie wir, wir Deutschen, ja. bräuchten wir zweieinhalb Erden. Ja. ja, und in dieser, in dieser ähm, Lebensweise kannst du ja, äh, dann kommt äh, die Milch äh, aus, der, aus, aus dem Kühlregal und Strom aus der Steckdose. Ja. Du kannst ja ein völlig entkoppeltes Leben führen, ohne dass dir das überhaupt bewusst wird. Genau, und das ein ist das, was den allermeisten Menschen passiert, dass die, die vielen Zwischenschritte, die da passieren. Wie kommt der Orangensaft in meinen Kühlschrank oder in mein Glas? Mhm. Die ganz vielen Zwischenschritte, die dazu gehören, werden einfach nicht mehr wahrgenommen oder mhm. sind gar nicht bekannt. Sie interessieren auch letztendlich nicht. Mhm. Es interessiert die wenigsten, dass für viele Produkte, die wir hier haben und billig konsumieren, Menschen an anderen Ecken des Planeten hart arbeiten müssen und unter menschenunwürdigen Umständen. Mhm. Ja. Wenn uns, wenn wir zu solchen Bedingungen arbeiten würden, ich kenne so ein schönes Beispiel hier aus der, äh, aus, aus den letzten Jahren, hier ist Spargelanbaugegend. Hm. Ne? Und dann wurde eine Arbeitslose gefragt mit damals zwei Kindern, ähm, ja, wir haben jetzt einen Job für sie, sie können Spargelstechen gehen. Hm. N -n -n. Hat sie abgelehnt. Dafür kommen dann Menschen aus Polen oder Rumänien und inzwischen noch weiter weg. Und stechen für den äh, deutschen äh, Bundesbürger den Spargel. Hm. Weil wir uns diese Arbeit nicht mehr zumuten wollen. Ja? Nicht wo es, für den wo es, Lohn. Wo, es, wo es ja, das, das mag ja eine legitime Entscheidung sein, aber du, ähm, ähm, du kommst ja gar nicht mehr in Berührung damit, was es bedeutet, genau. warum du sagst, nein, ich möchte diese Arbeit nicht machen. Ja, also, ne? Und wir haben auch in der Regel nicht mehr die körperliche Belastbarkeit. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns in der Lage wäre, acht Stunden am Tag oder zehn Stunden am Tag Spargel zu stechen. Hm. Das hält unser Körper gar nicht mehr aus. Wir sind gar nicht mehr trainiert. ja Wie heißt das? Äh, Coach Potato. Hm. Ich ja auch nicht. Ne? Also ich bin ja auch nicht besser. Ja. Ähm, und da glaube ich, es ist, da dient die Permakultur auch wirklich dazu, diese ganzen Zwischenschritte ein Stückchen wieder zu erfahren und uns, und uns anzudocken an das, wo wir eigentlich biologisch herkommen, hm. was wir auch auf diesen, was unsere Lebensbedingungen ausmacht. Ich meine, auch wenn es uns noch so nicht vorkommt, die Urproduktion, die, die von der wir abhängen, kommt nun mal aus der Erde. Die existiert ja nicht abgelöst davon. Ja. Und diese diese, diese äh, was 2,5 Planeten, die jeder Bundesbürger verbraucht, äh, nee, jeder, nicht jeder Bundesbürger. Sondern ja. wenn jeder auf der Welt so leben würde, würde wie, wie die Dung Bull Bundesbürger, dann würden wir zweieinhalb Planeten brauchen. Das, das, das ja heißt, das wir aber als Bundesbürger setzen einen Standard. An Luxus und Komfort, die natürlich die anderen Menschen auf der Erde am allerliebsten auch gerne haben würden. Aber den wir ja nur deswegen genießen können, weil die anderen ihn eben gerade nicht haben. Genau, so ist es. Und da beißt die Katze in den Schwanz. Und da sehe ich das einzige, das einzige Lösungsmodell, äh, letzten Endes damit eine, eine Gerechtigkeit entsteht, dass wir als Bundesbürger, uns da ein Stück zurücknehmen und uns wirklich, wie Jürgen vorhin schon sagte, überlegen, aus der inneren Freiheit, die aus der Meditation geboren ist, zu entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Ja? Mhm. Brauche ich das wirklich? Wobei die, immer die Gefahr ist, dass das als Verzicht und als Askese verstanden wird. Mhm. Im ersten Moment, wenn man eine spirituelle Tradition oder einen spirituellen Übungsweg praktiziert, dann ist es das auch. Genauso wie es äh, eine Askese ist. Askese heißt auf Deutsch ja nur Training, mhm. ist ein griechischer Begriff für Training. Genauso wie es ein Training ist, wenn man wirklich gut Tennis spielen will, dann muss man richtig gut dafür arbeiten. Mhm. Wenn man ein guter Tennisspieler werden will oder ein guter Fußballspieler, muss oder man oder richtig… Künstler Genau. Musiker, die fangen mit drei, vier Jahren an und üben vier bis zwölf Stunden am Tag. Ja, haben ja, wir gehört, 80 Prozent sind Übung, Übung, Übung und nur 20 Prozent sind Talent. Genau. Ja. Und der Witz ist ja, viele Leute spielen freiwillig Fußball. Hier auf dem Dorf auch. Die gehen mhm. in, am Samstag zum Fußball spielen. Das mhm. macht Spaß. Mhm. Ja. Viele Leute joggen auch freiwillig. Mhm. Das macht Spaß. Ja. Schweißgebadet, gebadet, schnaufen genau. aus dem letzten Loch. Aber ich ja. finde es toll. Hm. Genau. Das heißt, die Idee, die, die wir mit äh, Askese und mit spirituellem Training verbinden, stimmt zwar für den Anfang, dass man sich da anstrengen muss. Aber diese Anstrengung ist nicht nur Verzicht. Es ist nicht... Ähm, wie es früher vielleicht oft standardmäßig so verstanden wurde, man verzichtet jetzt auf den Genuss, um sich im Jenseits dafür einen Platz äh, in den vorderen Reihen zu erkämpfen. Mhm. Davon hätten wir als Buddhisten ja sowieso nichts, weil wir in diesem Sinne nicht an ein Jenseits glauben. Mhm. Wofür macht ihr es dann? Ja, das ist die Frage, wofür. Wenn man nämlich diese Frage noch stellt, wofür ist es, dann ist man in so einer Mittelzweckrelation. Das, das tut man, man, man hängt sich rein in den Beruf, äh, arbeitet noch ein paar Stunden mehr, um sich das größere Auto zu kaufen. Da ist genau diese Relation. Ich arbeite jetzt mehr, mhm. damit ich mir dann den Genuss des größeren Autos oder der Fernreise leisten kann. Und witzigerweise ist ähm, beim tatsächlichen Zen-Training äh, dann diese Mittel-Zweck-Relation irgendwann, wird die absurd. Man lernt dann tatsächlich diese, Auf, äh, die, diese Trennung in, ähm, in Wunsch und in, in, in Gegenwart aufzuheben. Man kommt dann mehr in die Gegenwart rein, dieses berühmte, berüchtigte Hier und Jetzt. Hm. Das passiert aber von alleine, da muss man gar nicht äh, darauf hingewiesen werden. Das passiert, wenn man in, auf diesem Weg weitergeht, auch über längere Zeiträume. Dann kommt man mehr dahin, dass man ähm, so ein Erfüllungs- oder beinahe schon Glücksgefühl in der Gegenwart erlebt. Die Neurophysiologen können das heute sogar nachweisen bei den Leuten, die wirklich intensiv meditiert haben, dass da die Zentren im Gehirn, die aufleuchten, wenn man wirklich äh, im Glückszustand ist, sich weiterentwickelt haben. Und diese Leute, die wirklich ähm, in Tibet durch ein intensives Meditationstraining gehen, bei denen kann man nachweisen, neurophysiologisch, dass die auch im Normalzustand, ja, wenn sie nicht gerade in Tibet im Kloster sind, mhm. In einem allgemein ausgeglichenen und wir würden sagen glücklicheren Zustand sind. Mhm. Also, diese Idee, dass man ähm, erstmal verzichten muss und Askese leisten muss, um dann etwas Gutes entweder für sich selbst in der Zukunft oder gar im Jenseits oder für die Umwelt in Anführungsstrichen äh, zu erreichen, ist letzten Endes tatsächlich ein Holzfähig, sage ich jetzt mal so. Weil man nicht aus dieser Wenn-Dann-Beziehung rauskommt. Genau, man kommt nicht aus den Mittelzweckrelationen raus. Mhm. Aus denen kommt man dann raus, wenn man so etwas wirklich tut. Wenn man entweder sich auf so einen spirituellen Übungsweg einlässt oder mal für längere Zeit auch ein ganz einfaches Leben praktiziert. Ich habe hier gerade ein sehr schönes Beispiel von einer Frau, die in einem deutschen oder im größten deutschen Ökodorf in Siebenlinden lebt und die mhm. arbeitet dort mit Pferden, Silke mhm. Hagmeier. Die hat das mal sehr schön beschrieben, wie sie mit den Pferden arbeitet, dass das teilweise sehr schön ist, teilweise aber auch sehr anstrengend. Sie holt im Winter auch das Brennholz aus dem Wald und dann sind die Holzstämme festgefroren und es ist kalt und schwierig und so weiter. Und trotzdem sagt sie, zieht sie so ihre Quintessenz daraus, ist das ein so erfülltes und reiches und schönes Leben. Trotz dieser Härte, die manchmal auch dabei ist, dass hm. sie fast neidisch auf sich selbst wird, wie sie das ausgedrückt hat. Ja. Das heißt, man muss es wirklich erstmal erleben, dass man auch ohne Konsum zu dieser Erfüllung, zu diesem Glücksgefühlen kommen kann. Man hat ja normalerweise gar nicht mehr die Chance im Konsumrausch, in dem wir täglich sind. Wir sind entweder im Arbeitsstress oder im Konsumrausch hm. normalerweise. Wir haben da gar nicht die Gelegenheit, etwas anderes zu erleben. Das heißt, die, die As, dieser Weg durch die Askese ermöglicht einem auch erst den Blick zu öffnen für, für das, das Reich, den Reichtum, den inneren Reichtum oder die, das, das positive Gefühl, das also, dass, schon, dass wir uns jetzt darüber holen, dass ja. ich... Ähm, ja, dann auf dem Malediven äh, im Urlaub bin und äh, die dicke Wohnung habe und das äh, neue iPhone 5s? Genau. Das heißt, das ist, ähm, äh, das ist ähm, eigentlich Ersatzbefriedigung für was? für das, was, was wir letztendlich suchen. ja Jetzt kommen wir so langsam zu den existenziellen Fragen, die natürlich äh, für jeden, der auf dem spirituellen Weg ernsthaft äh, geht, tatsächlich auch irgendwo dann dahinter stehen. Ja, die Fragen, äh, die, die standardphilosophischen äh, Fragen, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn des Lebens und so weiter. Mhm. Und da haben wir im Zen äh, noch die Spezialität, dass wir von unseren Lehrern darauf hingewiesen werden, okay, die Fragen sind da, die kann man stellen, man kann darüber philosophieren, aber damit kommt man leider nicht weiter. Ja? Diese intellektuelle Ebene, die reicht nicht ran ans konkrete Leben. Was einen in der Richtung weiterbringt und was dann diese Fragen, ich will gar nicht sagen beantwortet, aber was sie irgendwie irgendwann vergessen lässt oder unnötig werden lässt, ist tatsächlich das Sich-Einlassen auf so einen Übungsweg mhm. und wie mir scheint auch ähm, gerade die Verbindung mit der natürlichen Umwelt, die bessere Verbindung zum eigenen Körper, die man dann ja auch mehr oder weniger gezwungenermaßen äh, üben muss, wenn man wirklich stundenlang sitzt und plötzlich merkt, wo es zwickt und juckt und kratzt und piekt. Und man nimmt es wahr. Man geht damit nicht in der Weise um, dass man es gleich wegzumachen versucht. Mhm. Diese kleinen körperlichen Malaisen. Sondern man bleibt einfach in der Wahrnehmung, in der Offenheit. Und oft ist es dann so, dass sie nach einem Tag weg sind, ohne dass man eine Tablette genommen hat. Mhm. Das ist auch erstmal eine Erfahrung. Wie kommt, wie kommt man da hin? Gibt es irgendwie einen speziellen Wendepunkt, im Leben, der, der auslöst, jetzt muss ich was anderes machen oder ist das so eine ist das so eine sukzessive Entwicklung gewesen und jetzt äh, sitzt ihr hier, jetzt sitzt Katharina hier auf dem Zen-Acker? Ähm, also also wie, wie ist der Verlauf dahin? Ich meine, ist das eine bewusste Entscheidung oder ähm, was hat dich Ich glaube, das gebracht? ist für jeden verschieden. Was, wie es mich dahin gebracht hat, das habe ich ja schon in unserer vorletzten Sendung erzählt ich glaube ich würde noch mal gern zurückgehen auf etwas was ihr vorhin angeschnitten habt warum machen die menschen das oder ne? ich glaube was der buddha damals gesagt hat uns menschen geht es wir wollen vermeiden wir wollen einen ausweg finden von leid krankheit tod mhm. ganz einfach alles, was unangenehm ist im Leben, soll in etwas Angenehmes verwandelt werden. Das ist es. Und was wir erstreben, ist Glück und Zufriedenheit. Und für jeden ist der Weg nach Glück und Zufriedenheit ein anderer. Die manche, manche Menschen glauben, sie könnten es mit dem fünften iPhone erfüllen. Hm. Das ist unsere Realität oder was weiß ich noch köstlicher essen, noch dollere Rezepte ausprobieren, noch mehr essen, noch mal was Neues haben, Klamotten, Haus, Auto, mein Haus, meine Frau. <lacht> ja, diese berühmte Reklame. Aber so kann, so kann ich ja auch mit Ökologie oder auch mit Spiritualität umgeben, um, umgehen. Halt, ja, sicher. Ne? Zu sehen. Ich glaube, der Startpunkt für viele Menschen ist eine Suchbewegung, zur vermeidung von unglück weil wenn, wenn ich mir so angucke wir wohnen äh, in paderborn äh, äh, oberhalb eines bioladens oder des bioladens in paderborn ähm, äh, ich einerseits finde ich es immer witzig da äh, Biobananen zu sehen wo ich mich frage was in, in ostwestfalen lippe äh, bio an einer banane sein kann und andererseits ist dann auch interessant zu sehen, welche wer da einkauft, welche Menschen da einkaufen. Da ist es nämlich äh, oft da gibt's nicht so viele Parkmöglichkeiten und äh, da äh, versammeln sich dann oft die dicksten Autos der Stadt, die sich da gegenseitig blockieren. Das heißt, ich kann ähm, mit vordergründig ökologischem Handeln, ähm, aber auch irgendwie meine, meine andere, die eigentlich genau gegenteilig angelegte Lebensweise versuchen zu kaschieren. Mhm. So, ich meine, wie kommt man wie kommt man aus diesem paradox raus dass das eigentlich äh, dann äh, die leute die da im bioladen einkaufen dann ist das eine, äh, ja, eine beruhigungstablette das ist ja ja es ist genauso eine suchbewegung es ist eine suchbewegung dahin was kann mich glücklicher machen was kann mich zufriedener machen und es wurde propagiert bio macht glücklich weil bio ist nachhaltig bio ist gut dann habe ich ein gutes gefühl wenn ich bio lebe mhm. ja? dann bin ich okay bio ist okay aber für den, für den ökologischen Fußabdruck macht es keinen Unterschied, ob der Apfel jetzt bio ist oder nicht, sondern ob ich mit dem Fahrrad einkaufen äh, fahre oder mit, mit dem äh, SUV. Ich würde gerne aus dieser Verkürzung rauskommen. Natürlich ist es so, dass eine Banane, eine, die vielleicht biologisch angebaut ist, selbst das weiß man manchmal ja nicht ganz genau mit riesengroßen Frachtschiffen einmal um die halbe Welt reist, da sage ich auch, was ist daran noch Bio? Mhm. Warum kann ich dann nicht einfach hingehen und sagen, ich verzichte auf Bananen, ich esse nur regional produziertes. Mhm. Ja? Aber auch das ist ja eigentlich immer nur eine, also von meiner Perspektive, das Versuchen, das Bemühen, eine Lebensweise zu führen, die vermeintlich dazu dient, dass ich glücklicher werde oder gesünder werde, weil wir wollen ja auch Krankheit vermeiden. Mhm. Ja? Was, wir vom, was wir dabei übersehen, ist, dass wir Dinge einfach nicht vermeiden können. Wir können Leid, Krankheit, Tod letztendlich nicht vermeiden. Mhm. Ja? Und alles, was dazu dient, zu vermeiden, kann uns nicht wirklich glücklich machen. Was uns glücklich machen kann, ist, diese Dinge einfach schlicht und ergreifend als Teil unseres Lebens, es ist so, wie es ist, zu akzeptieren. Hm. Zu sagen, ja, ich kann krank werden. Ja, ich werde sterben. Der Unterschied ist der, ob ich mich damit verrückt mache, hm. ob ich darüber depressiv werde, ob ich leide, ob es kann Schmerz entstehen. Natürlich, bei session entsteht Schmerz. Aber durch ein, eine, ein, ein spirituelles Training, zum Beispiel ein Zen-Training, kann man den Unterschied erleben, zu sagen, da ist Schmerz, aber der Schmerz muss nicht unbedingt Leiden bedeuten. Hm. Ja? Der muss nicht unbedingt ähm, bedeuten, dass ich sofort irgendwelche Geschichten, äh, irgendwelche Aktionen unternehmen muss, um es abzustellen. Ja? Das meiste, was in unserer Gesellschaft passiert, ich würde fast sagen 99,9999999 Prozent passiert, um irgendetwas zu vermeiden. Mhm. Wir haben Heizung, um die Erfahrung von Kälte zu vermeiden. Wir haben irgendwelche kostbare, wir haben Licht, um zu vermeiden, dass es dunkel ist, weil im Dunkel kann man da vielleicht nicht so viel tun, außer kuscheln. Mhm. Ja, wir haben Fernseher, um zu vermeiden, dass wir uns langweilen, weil wir nichts mehr mit uns selber anfangen können. Mhm. Wir haben äh, Computerspiele, ja, die dazu dienen, wenn wir auf andere Art und Weise nicht mit Menschen kommunizieren können oder wollen, dass wir wenigstens irgendwie eine minimale Kommunikation mit Menschen haben und irgendetwas gestalten können. Mhm. Ja, weil wir uns sonst vielleicht angesichts dieser riesigen Dimensionen, die in dieser Welt passieren, und Politik und, und und Einflussnahmen wir als klitzekleines Würstchen überhaupt keine Wirksamkeit haben hm. ja wir erleben uns nicht mehr als selbstwirksam und dann fangen wir an irgendwas im Computer zu spielen damit wir uns selbst als wirksam erleben können selbst wenn es nur eine virtuelle Welt ist hm. ja? man muss dazu sagen das finde ich das finde ich ja so interessant an euch dass ihr eben ihr seid ihr seid ich erlebe euch nicht als irgendwie ähm fundamentalisten was das angeht sondern als pragmatiker wenn du sagst hier computerspiele so ein eine kann man ja verraten eine deiner großen leidenschaften ist äh, online gaming bei äh, die siedler ne? Ja, obwohl das, das in den letzten letzten wochen auch etwas nachgelassen hat weil warum auch immer weiß ich jetzt gar nicht so aber, genau. es, aber ist, es, es ist es, es macht ist ein einfach auch spaß ja klar es ist ja es geht ja kann ja nicht darum gehen zu sagen oh, das ist aber so böse oder schlecht oder sonst mhm. was sondern äh, das ich, finde ich interessant zu sagen, es ist so, es ist einfacher das zu akzeptieren, als diese, ähm, sich damit zu konfrontieren. Das ist ja auch eine ähm, Art, sich zu die Konfrontation damit zu vermeiden, ähm, dass, äh, dass das ein Bestandteil ist, sein kann, einfach von dem, was ja. man tut. Ich glaube, es geht darum, sich darüber bewusst zu sein. Ähm, Theresa von Avila hat den berühmten Satz getan, ich kann tun, was ich will wenn ich es, wenn ich dabei liebe. Mhm. Wenn ich es aus Liebe tue. Ja? Um, letzten Endes geht es um die Bewusstheit, was ich tue. Die Bewusstheit darüber, dass alles, was ich tue, Konsequenzen hat. Und wenn ich spiele, verbringe ich meine Zeit damit, und kann ich irgendwann was anderes Sinnvolles tun. Wenn ich Computerspiele Computer spiele, sitzt jürgen da und äh, liest die spannendsten Bücher und äh, schaut die interessantesten Filme, weil das ist für ihn etwas. Hm. Und ich darf dann Gott sei Dank wie ein Parasit. Äh, ich würde äh, sagen, ich tret, darüber trittet er wiederum im Austausch so, ne? Ne, Dann kriege ich so Secondhand das alles mit. Und das ist wunderbar. Wir haben hm. da eine gewisse Art von Arbeitsteilung. Ja, es öffnet Werd Jürgen da, den Raum, sich genau äh, da drin zu versenken. So, ne? Ja, stell dir vor, ich würde hier immer sitzen und sagen: Unterhalte mich. Ich unterhalte mich. <lacht> <lacht> ja, äh, sondern, und das, ich, ich glaube, das ist das Wichtige, zu sehen, ähm, wie Margaret, ja, mhm. Margaret ist ja vor kurzem, Marit Kennedy ist ja vor kurzem gestorben. Und sie ist eine der ganz wenigen Personen, die ich persönlich kennengelernt habe, vielleicht neben meinem Vater, die ihr Schicksal, ihre Krankheit liebevoll umarmt hat. Mhm. ja, Und die im Frieden gegangen ist. Mhm. Sie hat ja auch nicht gesagt, ich sterbe, sondern sie hat nur gesagt, ich verlasse meinen Körper. Mhm. Was auch immer passiert, das war ihre Überzeugung. Mhm. Und sie hat es angenommen, sie hat sicherlich auch lange gerungen, mit sich vielleicht auch Jahre vorher schon mhm. oder die Monate, ja, bis sie so weit war mit dieser Norm, ne mit diesem Einverständnis, in die Gemeinschaft des Lebensgartens und an die Öffentlichkeit zu treten. Es mhm. ja, ist ein unglaubliches Geschenk, was sie uns gemacht hat, mit dieser Art, äh, mit dem Unvermeidlichen umzugehen, mhm. zu sagen, ja, es ist so und es ist in Ordnung, ja, es gehört dazu, es ist mein Maß ist voll. Mhm. Ja, mein Leben ist in der Fülle. Es ist genug. Mhm. Oder was auch immer sie gesagt hat. Und dieses, ähm, diese, diese grundsätzliche Vermeidungsstrategie von allem, was unangenehm ist, von allem, was schwierig ist, von allem, was uns Leid verschaffen könnte, unglücklich macht. Ähm, Anstatt einfach zu sagen, wie rezitieren wir immer, hier und jetzt ist reines Land und dieser Live ist nichts anderes als Buddha. That's it. An der Stelle kann ich nicht anders als zu sagen, ähm ich hoffe, unsere Zuhörer haben eigene Ideen dazu und ähm, möchte euch hier wie immer bitten, das zu kommentieren, ähm, mit uns äh, in Kontakt zu treten, egal ob auf der Website in, den Kom in der Kommentarspalte unten drunter äh, unter dieser Episode unter denkblasen-podcast.de oder uns auch gerne eine E-Mail zu schreiben an mail at denkblasen-podcast.de. Ich danke euch beiden für, für dieses Gespräch, für diese Einblicke und für die Denkanstöße, die da drin sitzen. Ja, danke für die Einladung. Ja, und wie immer das große hat es großen Spaß gemacht. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und äh, haben uns auch schon für ein Thema wieder festgelegt. Da wird es nämlich, das passt ja auch zu den, zu den äh, äh, Überlegungen von heute, werden wir uns mit dem Thema Erfolg beschäftigen freuen uns, wenn ihr da wieder einschaltet und äh, sagen tschüss und auf Wiederhören. Habt's gut. Ciao.